Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist zur zweiten Folge dieser Serie über die kognitiven Verzerrungen, die man im Fußball findet. Wenn du also die erste Folge noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir dies zu tun, bevor du dir diese Folge ansiehst. Heute werden wir über Trainer und Nachwuchsförderung äh, sprechen, aber vor allem über das Scouting zuerst. Ein Bereich, den ich auch schon ausführlich mit, zwei, mit meinen zwei Videos über den Rekrutierungsprozess des Sevilla FC behandelt habe. Eines Vereins, der eben versucht möglichst viele ähm, nützliche Informationen über die anvisierten Spieler zu erhalten, um die richtige Wahl zu treffen. Auch wenn dies äh, sicherlich das Modell ist, dem man äh, folgen sollte, scheint das Scouting dennoch dazu verurteilt zu sein, von der Verzerrung der Repräsentativität betrügen zu werden. Eine Verzerrung, die uns äh, dazu bringt, dem was wir äh, beobachtet und uns gemerkt haben, zu viel Bedeutung beizumessen. Das beste Beispiel für diese Verzerrung stammt aus dem Buch äh, Soccer was das ich, ihn, das ich euch zur, zur Lektüre empfehle. Darin wird beschrieben, dass ein großer englischer Verein festgestellt hat, dass seine Scouts die Angewohnheit hatten, blondarige Spieler besser zu bewerten als andere, obwohl der Anteil blonder Spieler in der Bevölkerung, abgesehen von, von Skandinavien, normalerweise nicht sehr hoch ist. Der vermutete äh, Grund dafür, diese äh, Haarfarbe fällt stärker ins Auge, dass ihre Leistung äh, auffälliger wird. Im gleichen Sinne ist die Nationalität eines Spielers eine Information, die einen großen Einfluss auf das Urteil über ihn haben kann. Für das gleiche Wo äh, behauptete ein, ein Berater, dass es viel leichter sei, einen, einen schlechten Brasilianer zu verkaufen, als einen guten Mexikaner, da, da die Nationalität eben eine gewisse Autorität im Gehirn durchsetzt. Übrigens habe ich auch den Eindruck, dass dieser Mechanismus auch bei anderen Informationen über den betreffenden Spieler stattfinden kann, zum Beispiel bei seiner Kommunikation auf den sozialen Netzwerken, dem Spitznamen oder auch bei der Erscheinung seines Körpers, die insbesondere seine Hautfarbe entschließt. Bevor ich euch... Als Video einer Situation zeige, die in der zwei Premier League Spieler versuchen, den Ball gegeneinander zu erobern, also ein, ein Zweikampf, möchte ich euch sie kurz vorstellen. Auf der einen Seite haben wir Carlos Sanchez, der in der ärmsten, in der ärmsten äh, Gegend Kolumbiens geboren wurde. Er ist ein Mittelfeldspieler, der sich selbst als sehr stark einschätzt, sowohl mental und körperlich, und der 80-80 Kilos wiegt. Nicht überraschend, nicht überraschend, also ähm, dass sein Spitzname La, La Roca, der, der Rock ist, ähm, mit einer Körpergröße von 1,82 Meter, äh, überragte Jamie Vardy äh, den anderen fraglichen Spieler um mehrere Zentimeter, vor allem aber um mehrere Kilos, da der Engländer nur ähm, 78, 76 Kilos auf die Waage bringt. Obwohl er Kolumbian und du selten Fotos von, von sich im Fitnessstudio ver veröffentlicht, lässt sich trotzdem darauf schließen, dass er regelmäßig dorthin geht. Im Gegensatz zu Jamie Wardy, der sagte, er gehe nichts, nicht ins Fitnessstudio, obwohl man versucht habe, ihn dorthin zu bringen. Obwohl der Engländer bei diesem fünften Meisterschaftsspiel der letzten Saison, in der sie den Titel gewonnen haben, noch nicht wirklich berühmt war, gewann er diesen Zweikampf gegen Carlos Sanchez. Ein Spieler, der leichter ist, kann also einen schwereren Gegenspieler sehr gut bewegen, indem er mit ausreichender Geschwindigkeit auf ihn zukommt und sein Körpergewicht gut verlagert. Es wäre auch ein Fehler zu glauben, dass ein Spieler viele Luft Luftzweikämpfe nur deshalb gewinnen wird, weil er relativ groß ist. Das würde die, die eigentlichen Voraussetzungen für eine gute Leistung in diesem, in diesem Bereich völlig außer Acht lassen, nämlich die Flugbahn des, des Balles richtig einzuschätzen, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu kommen, indem man zu der richtigen Höhe springt und dann den Ball mit der richtigen Kraft dorthin schickt, genau wo es hingehen muss. Dies zeigt also, dass, ein, dass man einen Spieler einschli einschließlich seiner körperlichen äh, Fähigkeiten nur dann vollständig beurteilen kann, wenn man ihn, ihn auf, dem, auf dem Platz und in verschiedenen Kontexten sieht und nicht nur in, und zuschaut und nicht nur in Clips, in denen nur seine Aktionen mit dem Ball zu sehen sind. Übrigens erinnert mich diese Segmentierung an die Highlight-Videos von von Spielen, die uns ebenfalls äh, verzehren können, indem sie uns dazu bringen, vor allem die Stürme positiv und die Verteidiger negativ zu betrachten. Nun aber zu den Trainern, denn auch sie können von diesen kognitiven äh, Verzerrungen profitieren oder benachteiligt werden. Ihre Image spielt zwangsläufig eine Rolle, wenn der Verein über eine mögliche Entlassung nachdenkt, äh, ebenso wie bei der Einstellung eines neuen Trainers. Ein gutes Beispiel dafür ist Andrea Pirlo, der als Trainer von Juventus ausgewählt wurde, obwohl er nur die Erfahrung hatte, die, die Reservemannschaft des Vereins in der, in der Vorsaison im Monat zuvor zu trainieren. Natürlich hatte er Trainerkurse bestanden, aber die, die Klasse, die er verkörperte, half ihm sicher dabei. Und damit meine ich vor allem was für Art Arztspieler. Er war einer der besten Mittelfeldspieler, der für seine Spielintelligenz bekannt war. Aber er ist ein Spieler, der das Spiel gut versteht, von Natur aus ein guter Trainer? Ich würde sagen, dass er zwangsläufig mehr Potenzial als ein anderer hat, seine Mannschaft bestmöglich auf den Gegner einzustellen, auch während des Spiels. Aber es ist nur ein Teil der Arbeit eines Trainers, da man auch in der Lage sein muss, den Spielern Motivation und Ideen zu, zu vermitteln. Insbesondere, indem man jedes Training minutiös plant. Ja, Piero kann also durchaus ein, ein großer Trainer werden, aber es, es ist nicht zu leugnen, dass seine Ernennung zum Trainer einer der besten Mannschaften Italiens ziemlich irrational war, da er zuvor einfach keine Gelegenheit, keine Gelegenheit hatte, das Niveau einer Mannschaft und ihrer Spieler deutlich zu verbessern. Also ohne zu vergessen, dass eine gewisse Erfahrungszeit notwendig ist, um die Details der täglichen Arbeit zu verbessern, die den Unterschied im Endeffekt ausmachen können. Und Trainer, die bei der Nachwuchsförderung tätig sind und oft selbst für das Scouting verantwortlich sind, sollten sich vor dem sogenannten relativen Alter in Acht nehmen. Zwei Kinder im gleichen Alter können sich körperlich unterschiedlich entwickeln und wachsen, vor allem weil ein Kind das am 31. Dezember eines Jahres geboren wurde, in der Regel gegen Kinder spielen kann, die am 1. Januar desselben Jahres geboren wurden könnten, sodass diese beiden Aspekte den größten Unterschied er erklären, der auf dem Spielfeld ab dem Alter von zwölf von, von äh, Jahren zu finden ist, einem Alter, in dem einige bereits stark zu wachsen äh, beginnen. Man sollte sich also nicht zu sehr von Aktionen beeindrucken lassen, die fast ausschließlich durch äh, diesen äh, körper körperlichen Unterschied gelöst werden. Und vor allem die technisch-taktischen Fähigkeiten, die eben in, in der Jugendzeit im, im Vordergrund äh, erst stehen sollten. Äh, denn das Ziel einer Akademie ist es, jungen Spieler auszubilden nicht äh, unbedingt die U12-Meisterschaft äh, zu gewinnen. Man sollte die Jugendlichen mit, mit dem größten Potenzial auswählen, daher nicht äh, unbedingt die Besten im Alter von, von 12 Jahren. Die Nachwuchsförderung und das Trainieren der, der ersten Mannschaft 1 zu 1 sind im Übrigen wirklich unterschiedlich. In einem Fall wird idealerweise eine Analyse des Gegners äh, vorgenommen, um die Trainingseinheiten, der, woran die wahrscheinlichen Spielsituationen, äh, die auftreten werden, äh, auftreten werden können, anzupassen. Und im anderen Fall spielt es keine Rolle, wie die Gegner am Wochenende spielen. Ähm, sondern es muss idealerweise ein echtes Trainingsprogramm absolviert werden, damit alle Spieler die verschiedenen Spielkonzepte, die es gibt, äh, ver verinnerlichen können. Äh, ich habe bereits mehrere davon im Kanal mit einer Playlist vorgestellt, die diesem Thema gewidmet ist. Denn genau wie die Spielsituationen, die wir im Training äh, herbeiführen wollen, äh, müssen diese Lernprozesse einmal im im Leben eines Fußballspielers ähm, stattfinden, da, damit er letztendlich sein, seine Entscheidungsfindung auf dem Spielfeld äh, verbessern kann. Denn sobald sie sich in einem großen, lauten Stadion befinden, müssen sie ihre Position, ihre Körper-, Ihre Vororientierung oder auch den Spieler, dem der Ball zugespielt werden soll, selbst wählen können. Deshalb sollte man darauf, auch, darauf achten, dass man den Spieler äh, in der Ausbildung, vor, also bei der Ausbildung, äh, vor allem dem